Willkommen in unserem Hafenrestaurant im Schaufelspitz am Stubayer Gletscher. Ich bin der Koschner David, der Küchenchef. Leider können wir euch ja nicht persönlich bewirtschaften zurzeit. Trotzdem sind wir aber hier am tüfteln und neue Rezepte probieren. Und eines davon wollen wir euch auf die Osterfeiertage hin ein bisschen näher bringen. Wir haben ein Rezept vorbereitet, das findet ihr unten in den Kommentaren. Es gibt ein Osterkitz in der Kräuterpanade mit einem lauwarmen Kartoffelsalat und einer eingelegten Salzzzitrone. Dazu gibt es Eiersauce und fermentierte Radieschen. Das ist ein ganz ein leichtes, tolles Gericht, das super zu Ostern passt und ihr ohne Probleme zu Hause nachkochen könnt. Wir haben fünf Tipps vorbereitet, die dieses Gericht zu eurem frühlingshaften Osterhighlight machen. Tipp Nummer eins, die Fleischqualität. Schaut, dass ihr euer Fleisch von eurem Bauern oder Metzger des Vertrauens bezieht, wo ihr wisst, wie das dir gehalten worden ist, um eine top Fleischqualität zu bekommen. Und natürlich auch, um eure regionalen Produzenten zu unterstützen. Tipp Nummer 2, frisches und saisonales Gemüse. Geht zu euren Bauernmarkt in eurer Region, dort habt ihr lokale Produzenten, dort könnt ihr sicher sein, dass ihr ein Top-Produkt bekommt. Tipp Nummer 3, Garn in zwei Stufen. Wir marinieren unser Fleisch vorher ein bisschen und dann wird es mit den ganzen Zutaten vakuumiert und dann auf niedertemperatur in einem eigenen Becken 24 Stunden lang runtergeschmort. Zu Hause könnt ihr das genauso in euren Dampfgarer machen, solltet ihr das nicht haben, kann man es auch ganz klassisch in einem Topf runterschmoren. Wichtig ist immer, dass die Temperatur, auch wenn es im Topf schmort, niederbleibt, sodass das Fleisch schön saftig bleibt und super zart wird. Tipp Nummer 4, eine knusprige Banade. Nehmt für eure Banade nur Eiweiß, kein Eigelb. Nur dann wird eure Banade super knusprig. Ob ihr dann Brösel, Kürbiskerne oder Nüsse hernimmt für eure Banade, ist ganz euren Geschmack überlassen. Tipp Nummer 5, den Kartoffelsalat richtig marinieren. Nehmt speckige Kartoffeln her, schaut, dass ihr die gekochten Kartoffeln noch heiß mariniert, nur so können die Kartoffeln die gesamte Marinade aufnehmen und ihr bekommt einen schön cremigen und aromatischen Kartoffelsalat. Wichtig ist auch, dass ihr das Öl erst kurz vor dem Servieren dazugebt, weil ansonsten würde das Öl die Kartoffeln isolieren und sie könnten die Marinade nicht mehr aufnehmen. Was unseren Kartoffelsalat ein bisschen besonders macht, ist, wir geben noch eine eingelegte Salzzitrone dazu, die gibt dem ganzen Salat nochmal einen besonderen Kick. Dazu servieren wir unsere hausgemachte Eiersauce und fermentierte Radieschen, die geben dem ganzen Gericht nochmal eine besondere Textur und ein ganz besonderes Aroma. Das ist jetzt unser fertiges oster wie wir sie hier oben im Schaufelspitz-Restaurant servieren würden. Wir wünschen euch viel Spaß und gutes Gelingen beim Nachkochen. Frohe Ostern wünscht euch unser Schaufelspitz-Team und hoffentlich bis bald.